Metal-Leute, Servus und Willkommen! Ähm, ja, jedenfalls ist die Sache jetzt die, auf die ich heute eingehen wollte. Auf Twitter hat mich jemand angeschrieben, ey, pass mal auf, schau dir mal den User an. Wir haben hier anscheinend einen User, der hier rumfliegt, hat Level 100, ja, und jetzt stellt sich halt heraus, dass der User hier anscheinend jemanden fokust. Und das Schöne ist, dass der User anscheinend meint, zu glauben, dass das ich bin. Und da ich mir persönlich, da ich persönlich jetzt sagen muss dazu, dass ich solche Aktionen für absolut asozial halte, das ist schon mal das Erste, äh, muss ich auch dazu sagen, dass ihr mich gar nicht killen könnt, selbst wenn ihr es wollt. Weil, fürs Mitschreiben, PvE, kein PvP und ich spiele, und das sage ich euch jetzt tatsächlich, ich spiele auf Don Morgo. Das heißt, da könnt ihr mich von mir was suchen, bis er schwarz werdet, da werdet ihr mich nicht finden. Und... Ihr wisst nicht, welchen Char ich spiele, ihr wisst, dass ich einen Druiden spiele. Das ist aber auch schon alles. Ihr wisst keine Klasse von mir, ihr wisst keinen. Ihr wisst keine Rasse, also ihr wisst keine Rasse, meine ich, ihr wisst die Klasse, aber die Rasse nicht, ihr wisst, äh, ihr wisst nicht, ob ich äh, Tank spiele, ihr wisst nicht, ob ich Schaden spiele, ihr wisst nicht, ob ich Heiler spiele. Kurzum, ihr wisst eigentlich null von mir. Und da frage ich mich letzten Endes, warum macht ihr euch so einen Aufriss darüber? Bis dahin, euer Drache, haut rein und tschö tschö. Also das Video. Andere Sachen kriege ich auch schneller hoch. <lacht> Kurzum, ihr wisst eigentlich null von mir. Achso, nicht vergessen, der Metal soll einen nicht spalten. Bis dahin, euer Drache und tschö.